Liebe Studierende, herzlich Willkommen zur Vorlesung Internes Rechnungswesen. Ich bin Simone Zeuchner und wir werden in diesem Semester vier Semesterwochenstunden miteinander verbringen. Ich komme aus der beruflichen Praxis, habe fast zehn Jahre im Daimler-Konzern gearbeitet, in der Finanzabteilung, war danach Leiterin der Finanzabteilung in einem großen Handelshaus und bin später in die Familienunternehmen gewechselt, wo ich dann Strategie, Personal und Controlling gemacht habe. Sie werden bei mir eine Ausbildung erhalten, die Sie auf die berufliche Praxis vorbereitet. Dafür müssen Sie allerdings auch eine ganze Menge leisten. Inhaltlich beschäftigen wir uns mit den Kapitalstrukturen, Finanzierungsformen von Unternehmen. Es geht um Ihnen. Außen-, Eigen- und Fremdfinanzierung. Es geht um Finanzierungsanlässe, Kapitalmarktprodukte und Kreditsicherungsformen. Im Thema Kosten- und Leistungsrechnung werde ich Ihnen die Grundbegriffe der Kostenrechnung beibringen. Es geht um Kostenarten, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und wir werden uns Kostenrechnungssysteme anschauen. Sie schließen ab mit einer 90-minütigen Klausur, die Sie dann hoffentlich bestehen werden, damit wir uns im sechsten Semester alle wiedersehen werden.